Ob es Helene Fischer einen Stich ins Herz versetzt hat. Als sie Florian Silbereisen mit Andrea Berg, 55, in seiner Geburtstagsshow sah, euphorisch riss er die Arme in die Luft, sang die Songs mit und schwärmte voller Stolz. Auf diesen Moment freue ich mich jetzt wirklich ganz besonders. Helenes Ex-Partner wirkte fast so wie früher, als er bei ihren Auftritten mitfieberte. Doch sie war nicht da obwohl sie mit ihrer Single, Vamos Amate, doch gerade ihr Comeback feiert. Viele Zuschauer hatten mit Helene Fischer gerechnet, wohl auch weil sie gerne betont, wie freundschaftlich die beiden noch immer verbunden sind. Florian Silbereisen entschied sich für Helenes Rivalin. Doch was viele nicht wissen, auch Andrea Berg ist eine gute Freundin von Florian. Wir teilen Geheimnisse, die niemals verraten werden, erzählte sie vor einiger Zeit im Interview. Und Florian erklärte, wenn Andrea mich braucht, bin ich da, umgekehrt ist es genauso. Und so entschied er sich offenbar für sie als Starbesetzung. Es kann eben nur eine Schlagerkönigin der Show geben. Die Rivalin hat gesiegt. Dass es Konkurrenz zwischen Helene und ihr gibt, gab Andrea schon mal offen zu. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, weil wir haben auch eine ganz, ganz große Schnittmenge von Menschen, die uns beide mögen. Und da muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Es geht auch darum, dass viele Menschen gar nicht das Geld haben, sich zwei Alben im Jahr zu kaufen. Steht Beatrice Egli doch auch Florian Silbereisen? Doch Andrea Berg ist nicht die Einzige, die für ein Eifersuchtsdrama um Florian sorgen könnte. Auch Beatrice Egli, 33, ließ an dem Abend mit Flori nichts unversucht. Zwar räumte sie erst mit Liebes- und Schwangerschaftsgerüchten auf, es gibt noch keine Babyparty. Doch als Stefan Möros, Frau Anna Karina, 28, den als Frosch verkleideten Florian küsste, seufzte Beatrice, ich habe gehofft, dass du Stefan küsst. Dann hätte ich Florian küssen können. Ein Flirt-Programm, das zumindest Helenes Freund Thomas Seitel, 36, gefallen haben könnte. In diesem Jahr keine Helene Fischer Show. Fans der Popsängerin Helene Fischer, 37, müssen dieses Weihnachten auf ein beliebtes Ritual verzichten. Die »Helene Fischer Show« fällt auch im Jahr 2021 aus. Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns gemeinsam mit Helene Fischer schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die Helene Fischer Show zu verzichten, teilte das ZDF am Sonntag auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans. Vor wenigen Tagen hatte Fischer ihr neues Album angekündigt. Dazu soll es ein exklusives Format im ZDF geben. Wie der Sender am Sonntag mitteilte, einen Musikfilm am 16. Oktober. Das Album »Rausch« solle am 15. Oktober erscheinen, hatte Helene Fischer auf Instagram geschrieben. Anfang August hatte sie ihre neue Single, Vamos Amate, vorgestellt, die sie zusammen mit Luis Fonsi singt. Die, Helene Fischer Show, wird normalerweise seit 2011 jährlich am Christtag ausgestrahlt. Schon letztes Jahr musste sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, stattdessen wurde ein Zusammenschnitt gezeigt.